Dann gehen wir weiter zum Fragetyp äh, des Lückentextes. Das erstellen wir ebenfalls hier über Frage erstellen, Button und Lückentextfrage. Hier bei dem Lückentext äh, kann man das unterscheiden, dass man entweder die Lücke selbstständig ausfüllt oder auch das schon Antwort. Möglichkeiten vorgegeben werden durch ein Dropdown-Menü oder es kann auch ein numerischer Wert als Eingabe gefordert werden. Zunächst wieder der Titel. Eine optionale Beschreibung. Eine Frage müssen Sie eingeben, zum Beispiel füllen Sie die Lücken aus. Bearbeitungsdauer ist wieder irrelevant und hier käme der Bereich der Lückentextfrage. Ich habe da schon etwas vorbereitet, wie zum Beispiel hier in Word schon etwas vorgeschrieben. Das können Sie natürlich auch bei jeder beliebigen Frage machen. Hier aber besonders der Hinweis, wenn Sie Ihren Text hier in die Ilias-Frage mit hineinziehen wollen, müssen Sie einen Zwischenschritt mit einlegen. Ich kopiere mir das hier und. Verwende dafür diesen Button mit Formatierung aus Word einfügen. Kopiere mir meinen Text hinein. Das ist einfach ein, ein Hilfsmittel hier für Ilias, ihr, dass Ihre Formatierungen aus Word mit übernommen werden. Sie werden aber gleich sehen, dass leider keine farblichen Formatierungen übernommen werden, wohl aber solche Formatierungen wie Fett, Kursiv, Unterstrichen. So, das wäre unser Text. Ähm, Sie können dann schon auswählen, die Methode für Textvergleiche. Ähm, Sie haben hier verschiedene Optionen, dass Sie, sag, dass Sie eine gewisse Federtoleranz mit zulassen. Ähm, einerseits, wie Sie hier sehen, dass nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird oder dass die gerade beachtet werden soll, beziehungsweise gibt es hier auch Nebensteine Abstände von 1 bis 5. Das eignet sich also wirklich nur für manuelle oder numerische Lücken. Ein Abstand von 1 bedeutet hier zum Beispiel, dass ein Zeichen falsch darf, sein darf, sprich groß oder klein verkehrt geschrieben oder generell ein falsches Zeichen und ein Abstand von zwei hieße beispielsweise, dass es einen Buchstabenverdreher, also einen Vertipper von zwei Buchstaben gibt, die nebeneinander stehen. Das können Sie sich also gern hiermit auswählen. Sie können auch weiterhin bestimmen, wie groß das Textfeld sein muss, aber das ist optional. So wollen wir unsere erste Lücke hinzufügen. Ich nehme mal hier das Beispiel hinaus und setze hier mit dieser Option unsere erste Textlücke. Sie sehen, es entsteht hier ein Einsatz GAP1 in eckigen Klammern, also unsere erste Lücke. Und gleichzeitig entsteht hier unten ein erster Dialog mit unserer ersten Lücke. Ich möchte aber zunächst Ihnen eine Auswahllücke zeigen. Das bedeutet also, dass ein Dropdown-Menü in die Frage mit eingesetzt wird. Unsere richtige Lösung ist ja hier das Beispiel und erhält einen Punkt. Weiterhin können Sie sich mit dem Plus noch mehrere Antwortmöglichkeiten dazu holen. Oder auch, wenn Sie die Möglichkeit geben wollen, das ein Wort dort in die Lücke passt oder eben auch nicht, können Sie hier mit dem Leerzeichen auch quasi angeben, dass in die Lücke gar kein Wort mit hineingehört. Es warnt Sie zwar hier, dass ein Leerzeichen mit enthalten ist, das können Sie aber gern mit übersehen. Weiterhin können Sie auch die gegebenen Antworten mischen. Speichern wir das erstmal zwischen. Sie sehen dann auch hier bei unserer ersten Lücke sind die von uns eingegebenen Beispiele, Antwortmöglichkeiten hiermit eingesetzt worden. Gut. Als nächstes möchte ich Ihnen die numerische Lücke zeigen. Dafür nehme ich hier aus dem zweiten Satz die 50 heraus und setze hier mit dem Pfeil nach unten eine numerische Lücke ein. Auch wieder Get2 für die zweite Lücke ist automatisch hier erstellt worden. Gehen wir hier unten zu unserer zweiten Lücke. Numerische Lücke ist ausgewählt. Das ist hier also ein Lückentexttyp, wo eine manuelle Eingabe eines Schätzwertes erfolgen soll. Die Länge des Textfeldes können Sie wieder eingeben, ganz nach Wunsch. Ansonsten einzugeben sind auf alle Fälle der korrekte Wert. In unserem Fall 50 und auch eine obere und untere Schranke, also Grenzen, in denen noch ein Punkt vergeben wird. Ich nehme mal hier 48 und 52 und sage, wenn innerhalb dieser Grenze der Wert angegeben wird, erhält derjenige trotzdem noch einen Punkt und speichere das ebenfalls zwischen. Nun gibt es noch eine dritte Version, die manuelle Lücke, die Textlücke. Ähm, dafür möchte ich dieses Lückenwort hier mit rausnehmen und erstelle eine Textlücke. Sie sehen wieder Gap3, unsere dritte Lücke. Und unsere dritte Lücke haben wir hier unten. Hier müssen wir aber noch... Schauen, dass wir auch wirklich die Textlücke haben und auch nicht die Auswahllücke oder numerische Lücke. Die hatten wir ja beide schon. Auch wieder die Länge des Textfeldes ist hier eintragbar. Und wir haben hier Lücken als richtige Antwort. Und da wir hier die manuelle, manuell ausfüllbare Lücke gewählt haben, kann durchaus auch eine Antwort genügen. Sie sollten aber beachten, dass auch durchaus Synonyme mit hineinpassen würden oder auch Tippfehler äh, passieren können, weswegen Sie diesen Fragetyp, wenn Sie, sofern Sie mit einer manuellen äh, Eingabe arbeiten, immer später nachkontrollieren sollten. Das können Sie dann über den Reiter "Manuelle Bewertung" in ILIAS. So, speichern wir das auch noch zwischen und Schauen wir uns das mal ganz kurz an in der Vorschau. Hier haben Sie also unsere drei Lücken. Zunächst die Dropdown-Lücke mit dem Beispiel. Hier haben wir die nummerische Eingabe. Da nehme ich mal 48. Und hier haben wir die manuelle Eingabe. Ähm und Sie können ja hier auch gerne mal eine Rückmeldung anfordern, wo Sie hier Ihre Antworten sehen und die bestmöglichen Lösungen. Und da zwei von drei Lösungen hier korrekt sind bei mir, hätte ich auch zwei von drei Punkten erhalten. Als kleinen Bonus bei dieser Lückentextfrage können Sie auch mit einer Lückentextkombination arbeiten. Die finden Sie ganz unten. Eine Lückentextkombination ähm, ist, wenn ein Studierender eine Kombination aus einer bestimmten, also von Ihnen definierten Anzahl von Lücken richtig beantwortet und Sie können den Teilnehmer dann mit äh, Bonuspunkten belohnen. Hier haben wir unsere erste Kombination. Ähm, Sie wählen dann die entsprechenden Lücken aus. Nehmen wir mal hier Lücke 1 und Lücke 2. Sie könnten auch noch mehr dazu holen. Es gibt zwei Bonuspunkte, wenn bei Lücke 1 richtig das Beispiel und bei Lücke 2 richtig die 5 ausgewählt wird. Und dann gibt es Bonuspunkte für den Teilnehmer. Wenn wir aber eine weitere Lückentextkombination hinzufügen, das können Sie gern tun, müssen Sie nur beachten, wie Sie hier auch sehen, dass bereits ausgewählte bzw. verwendete Lücken in den anderen Kombinationen hier nicht nochmal auswählbar sind, da wir also hier bloß drei Lücken erstellt haben, könnten wir keine weitere Lückentextkombination erstellen, weil uns einfach die Lücken fehlen. So, dann haben wir den Lückentext einmal durchgearbeitet und ich möchte Ihnen nun zeigen, wie Sie auch die Seiten Beispielsweise, wo wir hier gerade sind, einer Frage mit bearbeiten können. Sie haben hier neben den Reiter Frage Bearbeiten und Vorschau auch die Seite bearbeiten. Und Sie sehen, es gibt hier einmal über der Frage und unter der Frage einen gestrichelten Bereich mit einem Plus. Das bedeutet also, Sie können über als auch unter der Frage hier in unserem Fall Inhalte hinzufügen. Mit Klick auf dieses Plus, das gestrichelte Feld, sehen Sie auch, welche Optionen Sie haben zum Hinzufügen. Also Text, Bilder, Videos, Tabellen, interaktive Bilder und so weiter. Nehmen wir hier als Beispiel einen Text. Sie haben hier eine kleine Möglichkeit der Formatierung und können hier beispielsweise eingeben, viel Erfolg bei der Frage. Speichern Sie das ab, wählen entweder einen neuen Absatz, wo also ein neues Textfeld sich erstellt oder bleiben bei dem einen Text und kehren zurück. Hier ist also unser erstelltes Textfeld. Das können Sie aber auch noch erweitern, wie Sie sehen, hier mit weiteren Plusbereichen, wo Sie also darunter, nehmen wir mal noch ein Bild hinzufügen können, da wählen Sie hier die Datei aus und wir nehmen mal einen kleinen hübschen Hund. Sie könnten sagen, wir wollen die Originalgröße oder die Größe auch anpassen. Nehmen wir mal 500 Pixel. Eine Bildunterschrift ist optional. Den Rest hier unten können Sie gern ignorieren und speichern Sie ab. Es gibt dann hier zu diesem Objekt noch weitere Reitermöglichkeiten, wie Sie sehen hier die Metadaten, Nutzung, das ist in der Regel fast alles irrelevant für Sie, aber dass Sie das einmal gesehen haben, dass Sie da verschiedene Einstellmöglichkeiten noch haben. So, nun haben wir hier unseren Text und unser Bild. Wollen wir beispielsweise das Bild hier noch ein bisschen bearbeiten, können Sie draufklicken, und die Eigenschaften nochmal ändern, sprich wir kommen wieder hierhin, wo wir gerade eben waren von den Metadaten und den Eigenschaften. Sie können aber auch das Bild löschen oder auch deaktivieren. Das Deaktivieren bedeutet, dass zunächst einmal ein roter Rahmen hier um das Bild erscheint. Und wenn wir in die Vorschau einmal kurz wechseln, ist das Bild des Hundes nicht mehr da. In der eigentlichen Frage ist dieses Bild aber noch erhalten, bloß eben deaktiviert worden. Das eignet sich ganz gut, wenn Sie mal einen Hinweis haben, der aber nicht durchgängig gültig ist. So können Sie den einmal verfassen und entsprechend aktivieren, wenn er nötig ist. Weiterhin können Sie noch die Ausrichtung auch mit erstellen oder auch noch weitere Einstellungen mit vornehmen.